Und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Green Hell. Nico ist am Leben, irgendwie komischerweise. Ja, mal wieder zum dritten Mal oder also so. so. Ich und weiß auch nicht, warum ich immer zurückkomme. In dieser Folge ähm, ist es mal, ich glaube, so geplant, dass er weiter auf Expedition-Tour geht. Ja, da ich ja eh nichts mehr zu verlieren habe hier, wie man sieht, ich habe zwar drei Vögel <lacht> im Inventar, aber sonst nichts. Ja. Oh, warte mal ganz kurz, bevor wir weggehen. Äh, wie ging das nochmal mit... Ich muss äh, vorher noch äh, Juli den Weg nach Hause zeigen. Ja, äh, sammeln war das, gell? Okay. Kokosnuss. Kokoschalen? Oh. Und dann habe ich ja die leeren Schalen hier. Ja, aber halt nicht übereinander. Legen, weil das ist ein bisschen doof. Nee, weil dass ich, äh, dass wir hier mal, äh, auch, äh, Frischwasser haben, weißt du? Hm. Ich lege mal die ganzen Papageien hier rein. Ja. So. Drei wunderschöne Papageis aufeinander gestapelt. So, und wir... <lacht> <Sehr gut>. So. <lacht> äh, Kiste, Kiste, Kiste, Kiste, Kiste, Ach, die sehen, okay. die sehen auch, wir sehen... Wir sehen aus, Kopf überlegen würden. Ja. So, oh, nichts im Wasser, nichts im Wasser, nichts im Wasser, nee. Nico, einmal Weg zurück. Ja. Oh, wir oh, haben, ah, wieder okay. weg, haben wir jetzt hier mittlerweile schon getrocknetes Blatt? Ne, guck hier. Hier ist der Blätterhaufen drauf und dann wird daraus getrocknetes Blatt. Und hier ja. ist okay. schon ein Feuerbrett hier. Ja. Ja, das habe ich gesehen. Und hier ist das Lagerfeuer. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss äh, hier mal kurz äh, Schnarchi machen. Schon wieder? Mir geht's absolut nicht gut. Ich stell dich nicht so an. Ja, jetzt ist es halt mitten in der Nacht. Schon wieder ja, ein mach. Wurm! Ich glaube es ist nicht gut, auf dem Schlamm zu schlafen. Nee? <lacht> jetzt habe ich aber keinen Knochen. Hast du einen Knochen? Nein. Geil. Das würde ich auch von drüben mitnehmen. Knochen haben wir drüben, ja. Jede Menge. Ich muss nur bis dahin überleben. Dann kommen sie... Warte, jetzt... warte mal. Ach so, Wurm. Wurm war oh. zum raus... Was? Nee, Wurm war zum rausschneiden, wa? Ja, für einen Spieß. Also hier einfach geradeaus oder wie? Wenn du noch nicht gesehen hast, dass ich abgedreht bin, abdrehen. Und dann kommt Hier, die für irgendwas rum. Dann kommt ich hier gleich wieder beim Fluss an. Und von ja. aus immer geradeaus. Ja. Immer nur geradeaus, du bist dann. Einmal, oh, einmal, warte, ich, ne okay, ich, ich nehme mal noch mal einen Vogel mit. <lacht> Haben wir ja nicht genug. Nee, Bananen nicht. Hab ja nur sechs Bananen vorhin. Wait, vorhin, vorhin. und jetzt einfach nur noch geradeaus. Oh. als ob das so leicht ist. Ja, das, echt, das ist echt nicht weit. Oh, hier sind Bananen. Wenn, wenn man so plötzlich den Weg kennt, dann dann ist so eine Expedition plötzlich deutlich unspektakulärer. Ja. Weil man sieht, was man eigentlich für einen Scheiß gemacht hat. Ach, getrocknete Blätter hat man da ja hat man ja auch. Hatten wir dort in der Lagerkiste, ja? <lacht> Aua! <lacht> Nein, nee. ich auch. Oh. Fuck the bitch. Klappler, diese klapper sind echt... Oh, Scheiße. Wie, wie krieg ich Gift weg? Ja, Juli, komm mal hier hin und deck dich ganz kurz ins Bett. Warum? erstmal sterben, dass wir hier sind dann. Okay. Du, lagst schon drin, oder wie? Ja. Okay. Weil, es hat, es hat, es hat keinen Sinn, jetzt wieder was zu machen. Wir werden eh sterben. Äh, nee, warte mal. Ich probiere mal kurz. Ob das so ging? So, ich höre schon wieder mein Herz klopfen. Ich warte. Hier. Nee. Und dann bin ich auch meinen Wurm los. Hoffentlich. Und... Hatte ich nicht mal unbekannte Kräuter? Doch, die liegen da hinten oh. am Boden. So. Tschüss. Tschüss. Ich hatte eh nichts im Inventar zu verlieren. Oh no. Dieser scheiß Biss, ey. Ja. Hast du hier die ganzen, hast du die ganzen Knochen mitgenommen? Nein. Warum liegen hier nur noch so wenig Knochen? God, ich mit wenig. Hier? Wo sind die ganzen Knochen hin? es mal mehr? Das waren mindestens fünfmal so viel. Was? Okay. Mensch. So, alles aufgesammelt. Hier oh Mann, warum diese Scheißschlange? Wieso kann die sich nicht früher ankündigen? Mhm. Psst, ich bin hier. jetzt. Ja, eben. Psst, aber ich hab dich schon gebissen. Hm. Oh, mein Herz. Wir müssen irgendwas gegen Gift machen. Das gibt's doch nicht. Ja, okay. Hier.. Lager Ach, die Lagerfeuerasche. Ich weiß nicht, ob man es braucht. Ich nehme einfach mal mit. Ich glaube, ich muss schön. nachher. Ich glaube, ich muss mal ich muss mal mein Smartphone rausholen und gucken, was an.. Anti-veninen Eigenschaften welche Pflanze Anti-Venine -Eig Eigenschaften haben. Und blob. Ich nehme mal zwei Stapel Kohle mit. Oh, jetzt darf ich hm. wieder fünf Minuten E drücken. Unbekannte Blume getrocknet. Okay. Wenn da extra getrocknet dabei steht, dann wird es ja wohl irgendeinen Grund haben. Unbekannter. Pils, Maden. Ich finde es gut, dass die Maden einfach ewig weiterleben. Auch in den ist echt Alles egal. Larven und Maden, die, die leben einfach immer weiter. Und sonst, ja, das ganze Fleisch ist natürlich verdor äh, verdorben mittlerweile. So, und hier haben wir trockene Blätter ohne Ende. Ja, ich habe jetzt hier erstmal die E-Show. 6, 7, 8, 9. Ich nehme mal 9 trockene Bäder mit. Ja. Hier ist Tabak. Unbekannte Blume getrocknet. Ich nehme hier mal kurz noch die Maden. Und die Larve packt es da hinten in die Kiste, Kiste wo der, also der auch drin ist. Ja, man, man verliert gewisse Anteile von seinem, oh, von seinem Inventar. Genau, auch einfach die Hälfte oder so, wo dann weg ist oder so. Hast du nicht alles rausgeschmissen? Du wusstest doch, dass es stirbt. Hättest du, auch, du, hättest du einfach alles rausschmeißen können. Ja, eigentlich war das bislang bei mir immer so, dachte ich, dass man nur die Werkzeuge rausschmeißen muss. Aber jetzt ist halt zum Beispiel mein Verband und alles weg. Hm. Aber zum Beispiel beim Essen habe ich alles behalten. Hm. Aber diese ganzen, die, die ganzen Stöcker, ja, ich mache das Inventar voll und... Hier sind so viele Stöcker. Nehmen mal noch zwei Knochen. Ja, stopp, habe ich ja alles. Die Blätter bleiben hier. So. Ja, doch, die Blätter bleiben hier. Aber so, das Leh mitnehmen scheiße. Warum? Weil du eins aufnimmst und dann muss er halt... Nur eins? Oh. Ja. Und dann muss er halt so rumlaufen. Ja, aber wir brauchen Zeit. halt. Oder wir machen einfach neues. Kann man natürlich auch machen, aber... Äh, warum? Die für was war Lachen? der Ofen hier nochmal? Um Kohle zu machen. Lagerfeuerasche, nehme ich mal mit, Nehme ich mal mit, weil dafür brauchen wir doch... Ne, für was brauchen wir die Lagerfeuerasche? Ich weiß es nicht. Brauchen mehr... wir doch für... Doch so, für hier Lagerfeuerasche, okay. ja. Ich nehme die mal mit, weil die brauchen wir für diesen für dieses Leben Teil. Ah. So, ich mache mich mal wieder zurück, schmeiß die Sachen raus und guck mal, dass ich dann weiter. Das ganze verdorbene Fleisch schmeiß ich mal hier auf den Boden, wa? Expediere. Ja, schmeiß es weg. Ich glaube, damit kannst du eh nichts mehr anfangen. Eben. Findest ich schaue jetzt einfach mal. Zurück? Ja, ja. Mach du. Ich guck mal, was ich hier noch so da, mitnehmen kann. Da, wo du bis zu den Bananen die wir geholt haben, dann den Berg runter. Und dann nur noch geradeaus. So ja. Und wenn du dann am Fluss bist, so an einfach an der Steinwand entlang quasi. Du musst du musst so okay. ein bisschen drehen dabei, aber. Okay. Ja, ja, kriege ich hin. Da wäre ich mir nicht so sicher bei dir. Doch, doch. Pass auf, ich bin gleich bei dir. So, ich muss mich untersuchen. Für... was? Ah, so. So. Wie geht's mit dem Rucksack? Das ist eigentlich noch recht leer. Ah ja, Seide, Jan. Die kann er schon mitnehmen. Weil davon habe ich keine. Äh, zwei Knochen gibt so eine Knochennadel, wa? Ein Knochen gibt zwei Knochennadeln. Ach so, äh, wenn ich die äh, rechts klicke und dann sammeln wa? Ja, okay. okay. Ja, okay, alles klar. Jan, Jan, Jan. So. Ja, das ist gut. Ja, zwei, bei Beilage. Wir verla ich verlasse dich. <lacht> Vermutlich bis eine Folge. Hehe, <lacht> <lacht> nö. Ich seh schon, komm. Sag mal bitte nochmal was. Nee. Okay, gut. Das wollte ich nicht. So. Ähm, bist du? Nimmst du einmal Lehm mit? Was? Nimmst du einmal Lehm mit? Einen Lehmziegelstein? Ja. Nee. Weil dann können wir halt glaube eine Kiste machen. nee der braucht ein Le nee, eine Kiste braucht glaube ich vier oder zwei. Okay. Weiß nicht. Nee, ne. Okay, die kann man sonst noch zerstören. Das klingt nach keinem guten Plan. Sag. Und ich muss mich ausruhen. Das heißt, ich schlafe mal. <lacht> ja, ich. In der Mathe da. Oh, und dann mache ich mal. Na, oh, ne? Hm. Mann, ist das Feiern oder nicht? Weiß nicht, soll ich das, das Feiern machen oder nicht? Nee. Achso, doch, ja. Ich hab Fleisch dabei. Ah, okay. Ah, das ist gut. Wenn du Fleisch hast. Ja, ich hab. Das klappt äh, dein Fleisch. Die, äh, Feuerbrett. Ich habe sogar gefunden, das Lager. Geil. Wundert mich eigentlich, ich dass ich es das wieder gefunden habe. Warte mal, hier war doch irgendwo eine, eine, eine, eine Falle. Wo habe ich denn die aufgestellt? Oder wo war die denn? Oh, hier ist noch Bananen. Ich ich kann Gott, wie viele Bananen sind hier. Ja, dann äh, hier äh, herstellen. Ah, hier. Mit Brasilianische Wanderspinne, okay. Die lasse ich da mal lieber drin. Habe ich äh. keine großen Stöcker mitgenommen? Äh! dachte, äh. Äh. Äh. Äh. Ja, ich hätte große Stocker mitgenommen. Ich habe einen großen Stock hier. Ja, nee, ich brauche eins, aber ich. Oh, wow. Mit was kombiniert man das noch? Hm. Keine Ahnung. Knochen, Knochen, Knochen, kleiner Blätterhaufen. Alter, wie viele Vögel liegen da? Ja, keine Ahnung, die fallen, die fallen irgendwie am laufenden Bande um. Das Bett drauf und hier anzünden so Fleisch sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut Fleisch schläg ich drauf wir mit den Vögeln was machen Lob sammeln keine Ahnung es gibt Feder Feder Feder Feder Feder Feder und einmal Ara roh Ah, also auch Fleisch, das ist gut. Ja, dann warte mal. Hast du schon so einen Lehmofen gebaut? Dann spuere ich den kurz. Äh, mach du ja. Äh, Lehmmischer war das, glaube ich, gell? ja. Äh, wo, wo tun wir den hin? Irgendwo, Platz ist. Ah ja stimmt, näher zum Feuer, also das gab ja was. So, ich lerne aus meinen Fehlern und ich schmeiße jetzt alles hier vom Boden. Stirbst du gleich oder wie? Nö, aber bevor ich sterbe. Hast du mal irgendwie versucht, einen langen Stock mit Seil zu verbinden? Und dann? So weit wie ein Bogen oder so? Nee, aber ein Bogen ist bei uns im Dings. Kannst du nachgucken. Ach, wir haben schon. Anscheinend. Also ich, ich kann zumindest einen Bogen angucken. Wie wir einen Bogen machen okay. würden. Könnten. Okay. Und dann? Hat wohl einer schon mal Einen gemacht? Wen gemacht? Oder, oder irgendwo entdeckt halt. Disgusting. Ugh. Ugh. I need to rest. You need to rest. Okay. Was macht das Fleisch? Alter, was hast du denn hier alles hingelegt? Oh, ich habe den Stein umgeworfen. Sorry. Warum? Warum geht das Leben runter, wenn es einem super geht? Oh, du hast das Fleisch genommen. Hallo? Äh, Nico? Ich glaube, bei ihm hat es schon wieder alles umgestellt. <lacht> Aber wir wollen ja noch was Geschafft bekommen. Das Heißt hier Holzscheit halt drauflegen? Ja gut, ich hab... Keine keiner. Oh, Das Feuer! Äh, den Handbohrer kann man auch noch rauslegen. Du hast jetzt, ich, ich habe dich ja gefragt. Du hast das Fleisch jetzt gegessen? Ja. Weil ich Beide? Hab... Ja, und ich habe gesagt, ich lege nur jetzt drauf. Okay, ja, kam alles nicht an. Ja, belastend. So, ich mache mich, mich jetzt auf den Weg mit einer Bekannten. Jo. <lacht> oh, nicht ins Feuer laufen. Juli aufpassen. Alter, das Fleisch bringt ja gar nichts. Oh Gott, das bringt deswegen, ja gar nichts. Deswegen isst man ja beide. Äh, ja. Oh, unbekannter Pilz jetzt in blau. Erstmal essen. Ah, nee, ja, der der macht minus Doku zwei jetzt. Parasiten und zehn Energie. Ja. Hier liegt doch wieder. Jetzt, jetzt liegt hier wieder ein Tukan. Ah. ja so. Gut, bald, gut, bald, gut. Bald gibt's hier im Wald keine Vögel mehr, die fallen alle um. Ja, weil sie dich sehen, oder? Ich hätte ja eher gesagt, weil du den Mund aufmachst, aber... schon <lacht> ja, sind wir uns uneinig, wa? <lacht> oh, ein Ameisenhaufen war da... Ich glaube Ameisenhaufen war nicht gut, reinzurennen, oder? Nein. Fuck! Ich hoffe, den Facepalm hast du gerade gehört. Ja, habe ich. Denn rate mal, was Mr. Schlau gemacht hat. Äh, du bist da reingelaufen. Genau. Ja, jetzt habe ich Ausschlag. Wenn du schon sagst, Mr. Schlau? Jetzt habe ich halt Ausschlag. Hätte ich meinen Verband nicht verloren, könnte ich dich sogar heilen mit dem Ausschlag. Ja, aber ich glaube, das geht sogar recht schnell weg. Ich will, ich will irgendwie nochmal in diese Höhle rein. Das muss mir auch noch zeigen, wo die ist. Nee, du findest den Weg immer wieder. Oh, das ist natürlich nicht gut. Ich hab, ich hab sogar, ich hab sogar zwei Anläufe gebraucht, um ihn wieder zu wenden. Aber ich glaub hier war's. Ja, genau. Ich hab halt... So. Ha! Skorpion, ich seh dich. nicht noch einmal, du Arsch -Fick Gesicht. Unbekannte Blume. Kann man die essen? Nein, lieber nicht. Oh nein, ich bin Genau. Das meine ich auch. Ist der tot? Alter! Ist der tot? Was ist der? Bist du tot? Was? <lacht> ja, <ist> so. <lacht> Alter, ich höre plötzlich so ein... <lacht> neben mir, da steht ein Jaguar. Geil. Oh mein Gott. So, Fickgesäß, ich hab... Lol, hier ist Obsidian. Hier ist Obsidian. <lacht> ja, wir können den Nether... Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Also, nee, ernsthaft hier war ob ja in drei Stück. Oh. Okay, krass. Mein Herz ist gerade 20 Jahre älter geworden. Wie lange wird die Folge machen? Ja. <lacht> ja. <lacht> Gleich. Aber so ein... Was, das kann ich nicht hier hinlegen? Verdammt. Ein großer Stein, ein großer Stein. Also hier gibt's interessantes. Werden eigentlich Sachen auf dem Boden schneller schlecht? So viel dazu. Ach du okay. Eisenader, die man. Man kann auch Spitzhacken machen. Äh? Wir müssen noch raussehen, wie man eine Spitzhacke macht. Ja. Mit Eisen wahrscheinlich, wa? wenn du eine Spitzhacke brauchst, um eine Eisenader abzubauen, dann baust du wahrscheinlich die Spitzhacke nicht mit Eisen. Wofür du das dann... Das äh, äh, macht irgendwie Sinn, ja. Ich versuche mal was ganz Wildes, und zwar... Äh, ich versuche noch einen normalen Stock. Das ist nur ein kleiner Stock. Ein ganz normaler Stock. Hier. Äh, und zwar herstellen Stock. Shit. Klinge. Seil. Shit. Steinhacke. Ich bin, ich bin der Mannschaft Profi. Wie hat. Wie, wie, wie, wie? Steinklinge, normaler Stock. Und ein Seil. Okay. Jetzt habe ich eine Steinhacke. Und okay. jetzt Eis abbauen. Und mal sehen was Alle wir... Alter, wir wir, wir... wir machen ja hier voll den Fortschritt. Mal. Oh, Alter. Hm. Ah. Dem Schmiede. Ach, du... Cool. Okay. Da war nur ein einziges Stück Eisen hier. Okay. War schon. Ah. Gut. Jetzt habe ich zwei Eisen erst. Huh? Nee, schon. Guck mal hier hin. Guck mal hier hin. Was könnte man sonst noch... Oh, ich glaube, hier liegt noch... Nein. Okay, keine Idee. Was könnte man sonst noch so Schlaues mit einer Steinhacke machen? Absolut keine Ahnung. So, wie geht's mir? Ich brauche mal Grün und Rot. Ja, so, mir geht's ja gleich weiter. Gut. Aber ich würde sagen so du kommst noch, du kommst wieder zurück und dann so. bin am weg wenn du auf dem weg irgendwo einen langen stock siehst bring dann bitte mit La lang stock habe ich schon ewig nicht mehr gesehen aber dafür einen bekannt bild Und ich muss mich untersuchen. Was hast du denn schon wieder eingesammelt? Sehr viel Dreck. Äh, nix, nix. Das ist auch nix. Egel. Ich hab noch einen Langstock, okay, du musst keinen Langstock mehr suchen. Juri? Ja. Guck mal, hinter dir. Du bist da! Du ist gerade eine Kokosnuss runtergefallen. Ich habe echt gerade eine Albkampf geschossen, aber okay. Bro, hab ich nicht gesehen. Hab ich for real nicht gesehen. Da die Steine, okay. Da. Ja. Wow, die liegt jetzt unterm. Wow. Unterm, unterm. Unterm Seilding, wo ich jetzt nochmal gefischt. Unterm Seilding, wo ich jetzt nicht mehr zugreifen kann, weil das Spiel denkt, ich muss die sammeln. Ich höre hier irgendjemand was Afrikanisches hin und her singen. Was jetzt wieder stimmen. möchte yeah. möchte diese Hacke mitnehmen? Nein. Gefällt mir jetzt so gar nicht. nicht sein. Ich ich dann... Hacke. Nein. Was machst denn du? Nein. Ich versuch die Hacke aufzusammeln. Aber es will nicht. Ja, weil das genau in dem gleichen Triggerpunkt ist, wo man die Seide aufsammelt. Oh. Ha! Hast du gekriegt. Zur Not baust du einfach eine neue wäre ja viel ich, das. Wenn du ein bisschen da dem Wasser entlang wait, gehst, hörst wait, du auch so. Das hat auch so afrikanische Stimmen. Oder so Gesang. Wir sind noch drei Stück. Was? Wir sind drei Stück. Das, das ist, glaube ich, nicht gut. Die, die hocken hier in der Russenhocke. In der, in der Russen Sollen also wir, Soll wir die noch angreifen? Sollen wir die noch angreifen? Ich hab meine Hacke in. mein Hacke ist bereit. Äh, Moment. Wo bist du? Moment, Moment. Moment, Moment, Moment, warte noch bitte. I need to Wait, Moment mal. Hä? Huh? Was? Nee, ich, die ich, grad? Hab, ich hab gerade was äh, anderes verstanden, das ist was wir vermutlich sagen. Okay. Ah also dann brauchst du. Ich hab meinen Speer bereit. Wo sind die denn? Ah da. Welchen nimmst du? Wow. Ich will die nicht angreifen. Lass die mal nicht angreifen. Nein. Ja, dann halt so nah ran wie möglich. Nein. Um, um die mal zu gucken. Vielleicht, wenn du dich hin du eine Luft. Das vielleicht denken die, die, die, die, wir gehören dazu. Ja. Oder wir machen hier Folgenpartner in der nächsten Folge. Vielleicht, Weil vielleicht müssen, wir sind wir jetzt schon wir ja, sind ja. Bei über 30 Minuten. Ja. Okay. Wir schauen mal, wie es mit den afrikanischen Gesängen hier weitergeht. In der nächsten Folge. Schaltet auch da den nächsten ein, wenn es wieder Green Hell. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. <lacht> <laughs> okay, tschüss. <laughs> tschüss.